Mein Einstieg in die Social Media ist eigentlich dreigeteilt. Also der erste Teil ist Anfang der Nullerjahre im Studium der Kommunikationswissenschaft. Da waren Blogs das große neue Ding aus den USA, was man hin und her analysiert hat. Und das zweite war auch im Studium ganz schnöde, der klassische Einstieg, als alle Bildschirme rot waren im Computerpool. Und zwar StudiVZ, ich glaube der Anreiz war wahrscheinlich einfach, Partyfotos zu sehen. Aber das dritte, das richtige Social-Media-Gefühl hatte ich durch jetzt.de. Das ist das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung. Und damals gab es da schon recht früh eine Community, wo ich auch Tagebuchschreiber war. Und dort hat man sich ausgetauscht durch seine Profile. Es gab schon ganz früh Mikroblogs. Und das hat wirklich diesen Austausch, das Netzwerken, Ideen hin- und her schieben bei mir so ein bisschen befeuert.